Das Gefährlichste waren die Winde. Manchmal waren die Winde böig, um die 65 Knoten. Also war mein Vorderrad buchstäblich wie ein Ballon in die Höhe geschossen. für auf dieser kalten rutschigen Straße, und die Winde nehmen an Geschwindigkeit zu. Egal was passiert, ich muss weitermachen. Glaubst du, dass dies ein Problem ist? Und nachgiebiges Engagement für was man tut, das ist die einzige Lösung. Hier sind wir in der schönen Stadt Venedig in Italien. So there was hundreds of people, you know, with the safe Soil T-shirts or flags or whatever thing. They were playing music. They said Guru, we love you, and this was fantastic. It was really amazing experience. Even for me, being there with him, you know, seeing all these people, the enthusiasm. Wir gehen jetzt auf ein Boot, um an der Universität zu sprechen. Rette den Boden. Alle schauen mir zu und sie sagen, mit 65 fährt er 30.000 Kilometer. Er wird sterben. Ich werde sie enttäuschen. Ich würde gerne sehen, dass wir eine verantwortungsvolle Generation sind, die das Ruder herumreist. Nicht eine Generation, die nur verschlafen hat. Im Moment gehen wir in die Nähe des Kolosseums, wo es eine Aufstellung gibt von sehr begeisterten Unterstützern, von Rette den Boden in der Region. Wir müssen das verstehen. Vor über 2000 Jahren machte diese ewige Stadt den Fehler, die Region übermäßig zu beackern. Und es war auch der Untergang der Stadt zu dieser Zeit. Die Römer von heute sollten also niemals diesen Fehler noch einmal machen. Hallo? Um 5.30 Uhr haben wir ein Treffen in Rom mit dem Landwirtschaftsminister. Wir müssen dorthin kommen. Regen oder kein Regen, wir müssen dorthin kommen. Well, I am very happy for this meeting because I dass know your position and I totally agree with you on this. We need soil. Wir We really welcome the Save Soil Movement. It will raise the profile of soils which is very much needed to increase our food security and move to a healthy planet and a healthy life. Save soil, let's make it happen. Healthy soils are needed for healthy people now and for the next generations. So let's play our part by joining Sadhguru in his journey and drawing the world's attention and awareness to the issue of saving our soil. Ich fahre den ganzen Weg, es sind ungefähr 100 Tage, richtig? Ich hoffe, ich überlebe. Ich bin 65. Hey Mann, wie geht es dir? Das ist ein großer. Schaut es euch an. Sie bauen hier also ihr eigenes Gemüse an. Sehr schön, in der Landwirtschaft zu sein, junge Leute. Der Einstieg in die Landwirtschaft ist sehr gut. Das ist die Zukunft der Welt. Wenn du dazu bereit bist, den Atem anzuhalten, können wir uns umarmen. Es hat mich zu Tränen gerührt heute, unsere Schulkinder zu sehen. Sie spielen kleine Sketche am Straßenrand und die Leute versammeln sich und sie erzählen ihnen von Rette den Boden. Ihr habt so eine laute Stimme, an jeder Straßenecke steht und sprecht ihr. It's amazing to be here and see that there is something that we can all do. Please, please, save soil, because it's important. It's the only way that our voices can be heard by the governments and by the people. Save soil. Save soil. Save soil. Safe soil.